In diesem letzten Teil unserer Norwegenreise laden wir euch ein, uns von Oslo aus entlang des Kakaraks zu begleiten. Das Kakarak wird die Nordsee bezeichnet südlich von Oslo, nördlich von Dänemark und östlich von Schweden. Wir fahren drei sehr unterschiedliche Städte an, und zwar Tönsberg, Risseur, und Christiansand. Bei Grün geht's los und zwar in die Innenstadt von Dönsberg. Insoweit man geschichtlichen Überlieferungen, die vor dem 15. Und 16. Jahrhundert äh, gemacht wurden, Glauben schenken kann, gilt Dönsberg als älteste norwegische Stadt. Sie wurde nämlich angeblich schon im 9. Jahrhundert gegründet. Fahrtechnisch war man erstmal gefordert in Dönsberg und auf einmal war die Straße gesperrt, aber wir suchten dann in Ruhe nach einem Wohnmobilstellplatz und siehe da in Dönsberg gibt es tatsächlich mehrere Stellplätze für Wohnmobile. erkundeten wir die Stadt und kamen dann am Hafen heraus. So, wir sind jetzt hier in Tunsberg Und Tunsberg soll die älteste Stadt Norwegens sein. Jawohl. Und hier war schon der Sage nach Harald Schönhaar, König Harald Schönhaar. Ich, ihr erinnert ja vielleicht, wir waren an seinem Grab in, Harald, Haugesund. in Haugesund und genau in Haraldshaugen. Genau. Vielleicht genau. erinnert ihr euch dran. Also der Sage nach soll er hier schon gewesen sein. Und ja, das soll jetzt die älteste Stadt Norwegens sein. Genau, und da ist noch eine kleine Burg. Mal schauen, wenn wir mit dem Camper hinkommen, ist nämlich zu Fuß unterwegs und zum Fuß hochlaufen ist ein bisschen mühsam. Ja, das ist da oben. Da oben ist das Ganze, ja. Mal schauen, ob wir da noch hingehen. Wir sind nämlich jetzt auch Seilziehung schon ziemlich durch. <lacht> ja, ähm, jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach so, ja, ähm, ob sich der Besuch hier in dieser Stadt lohnt. Also, ich weiß es nicht. Jetzt im Moment ist eigentlich gar nichts los. Hier am Hafen ist ein Lokal neben dem anderen und ja, aber also, es liegt halt am Skagerrak ja. und, und es ist halt landschaftlich natürlich sehr schön. Aber wenn man durch ganz Norwegen durchgefahren ist, dann hat man auch irgendwann einmal das Tourziel erreicht. Oh, naja, okay. Bei mir -Sie ist das ist unermüdlich. <lacht> ich denke, wir gucken uns jetzt auch noch hier dann. Äh, wir fahren ja jetzt dann nachher das Kakerak entlang. Ja. Wir sind ja, glaube ich, sogar noch im Oslofjord. Ich glaube da, das zählt hier noch zum Oslofjord dazu. Und eben wir fahren ja dann das Kakerak noch entlang zum, nach Christian Sand. So ein Sand. Sand, ja. Sand. Mhm. Christian Sand. Und da wartet dann die Fähre auf uns. Genau. Mhm. So, und wir stehen jetzt hier sogar auf einer Zugbrücke oder Hebenbrücke, weil wenn dieses Schiff hier ausläuft, dann geht hier die Brücke hoch. Ja, die schranke zu, die Brücke hoch. Ja, so, ja, leider ist das jetzt nicht im Fall so der Fall und es sieht auch nicht so aus, wie wenn sie gleich ablegen. Wir gehen also, weiter wir auf jeden Fall. Wir gehen weiter aha, und ja, hier unten sind ja noch solche. Die habe ich schon gezeigt. Ja, die ich gehe davon aus, dass da im Sommer Fahrttouren mitgemacht ja, werden können. Ja. Aber wie gesagt, im Moment ist hier nichts los. Ohne Hose. Gute Hose, ja. Das nächste Ziel, das wir ansteuerten, war die Kleinstadt Reser mit ca. 5000 Einwohnern, ein beliebter Badeort und an dem gibt es mehrere freie Stellplatzmöglichkeiten. Wir fanden ein sehr schönes Plätzchen direkt im Hafenbereich. Die Ortschaft Risseur ist bekannt durch einen Fels mit einer guten Aussicht, der jedes Jahr weiß gekalkt wird, den mussten wir uns natürlich anschauen. Sorry. die Uhr die treibt mich immer um die steilsten Berge hoch, aber ich sage, in dem Fall <lacht> hat es sich gelohnt. Ja, also das muss man doch machen. Wir sind hier jetzt auch in Riseur und hier draußen ist das Kakarak. ist das Kakarak? genau. Und das ist jetzt die, äh, der Riseurflecken, flecken die höchste Erhebung hier. Und äh, das ist auch ein Wahrzeichen für die Schiffe oder für mir ein Seezeichen. Weil jedes Jahr wird dieser Felsen hier wieder weiß gekalkt. Und ja, dann sehen die Schiffe von draußen schon, hallo, hier geht es ans Land. Also Leuchtturm ohne Leuchten, sozusagen. Ja, genau. Und ja, das ist jetzt das Risseur da unten. Hast du es, zeigst du es? Ich glaube, ich habe das schon gezeigt. Ja? ja, okay, auf jeden Fall. Aber ihr könnt da nochmal reinschauen. Ja. <lacht> ja, da fahren wir jetzt hin. Wir sind nämlich mit der Rädern da. Und das Wetter ist jetzt hier einigermaßen. Die Sonne blinzelt immer Verdammt wieder herauf. kalt hervor. ist. Ach, ach, ach, ach, ach, ein Schwätzer, sage ich euch. Ein Schwätzer, wir haben über 10 Grad. Es <lacht> <lacht> war nur knapp, aber immerhin. Der Wind ist halt ein bisschen kühl. Aber mhm. ach, wir sind hier im Norden. Ja, wir sind hier ja in morgen. Urlaub, was, was soll wir es da bequem haben? <lacht> <lacht> ne, auf jeden Fall macht es mal hier einen ganz äh, netten Eindruck. Ist auch irgendwie, glaube ich, im Sommer ziemlich touristisch erschlossen. Ja, und, mhm. und das Schöne ist, also, wir haben hier einen schönen Stellplatz am Hafen. Der ist 72 Stunden, kann man hier frei stehen. Ja, und das nützen wir jetzt natürlich aus. Aber logisch. <lacht> ja, aber jetzt bleiben wir hier noch ein kleines bisschen. Und schaut jetzt hier von oben uns noch mal genauer an. Genau. <lacht> Wir genießen es zu zweit. Ja, so ist doch richtig, oder? Natürlich. <lacht> So, wenn wir euch schon von oben das schöne Städtchen zeigen, dann zeigen wir euch auch. Von den, unten <lacht> von unten, ja. Ja genau, und da leuchtet weit hin. Und bei der Sonne sowieso, wir haben ja heute einen Dusel, gell? Ja, also. der Wind weht einem zwar fast weg, aber ist eigentlich gar kein Problem, gell? Nö, nee. nö. Äh, also im, im Sommer kann ich mir das richtig schön vorstellen, das soll, das soll man hier baden können. Also man mhm. kann es jetzt theoretisch auch, ja. Aber wir nicht. Nein, ich weiß gar nicht wo, ich habe nur nirgends den Strand gesehen, aber die wäre schon wie so, wo sie beide ja, gehen ist können. Was, ja, ja, ja. Und vom Boot aus, ja. ja möglich, ja. man hat im Nehmen Also hat sich gelohnt, da reinzufahren. Mhm, Schönes Städtchen, südlich von Oslo, ja. auf dem Weg nach Christiansand. Genau, und im Reiseführer steht, dass es eine weiße Stadt ist und das können wir wirklich äh, bestätigen. Alle Häuser sind hier weiß, alles ist weiß, sieht Diele. richtig nett aus. Ja, ja, klar, <lacht> die meisten. <lacht> Aber das, die Altstadt ist alles ziemlich weiß, also echt schön. Schön war's und wir gehen jetzt zurück zu zum Gustl. Jo. helle ist mal wieder am Videoschneider und die Uhr mal wieder am Kochen. Ja, irgendwas müssen wir ja essen. Nachdem wir heute Morgen ja schon die Stadt besichtigt haben, die, die schöne weiße Stadt. Und jetzt, klar gibt, hat man natürlich Hunger. Ist doch ganz logisch. Also und <lacht> <geil>? Ja. ja. <lacht> also und ich habe jetzt was gekocht und ich hoffe das schmeckt dann nachher auch und ja. Schaut mal, so ein tolles Wetter haben wir hier draußen. Und ja, da werden wir nachher nach dem Essen nochmal hingehen. Mal schauen, ob es Essen schmeckt. Hm. Okay, gucken wir mal. Ah, sieht ja schon mal ganz lecker aus. Ich schaue, wie es schmeckt. Ob man ich, so essen kann. Ich würde sagen, so wie es aussieht. Schmeckt es lecker. Wahrscheinlich. Und wie schmeckt es? Perfekt. Habe ich doch gleich gesagt. Weiter geht die Fahrt Richtung Kristiansand, unserem letzten Ziel auf dieser Norwegenreise. Generell meiden wir auf unseren Reisen immer gerne Autobahnen oder Schnellstraßen. Und so haben wir uns auch in diesem Fall entschieden, zumindest bis Arendal auf der Nebenstraße an der Küste entlang zu fahren. Das hat sich durchaus gelohnt. Viele kleine versteckte Fjorde der Küste des Kageraks konnten wir passieren. Christiansand selbst verbrachten wir dann am Stadtrand noch eine Nacht im strömenden Regen und am nächsten Tag beruhigte sich das Wetter, sodass wir beschlossen noch in die Innenstadt von Christiansand zu gehen. So, unser letzter Tag heute. Ja ja und jetzt stehen wir in Christiansand in der Innenstadt oder bei der Innenstadt und wir suchen jetzt, wie wir in die Stadt reinlaufen können. Und dafür nehmen wir eine App. So, so, okay. Weil die Ursula mich ja nicht richtig leiden kann, ja? War noch nie hier? Ja, ich auch nicht. Und deswegen haben wir da die App. Und da gibt es die Rathaus, Christiansand-Rathaus. Und da gehen wir jetzt hin und zwar zu Fuß. Das ist auch selten, gell? Helle zu Fuß. Ja, Mal klar. schauen, ob er das überhaupt schafft. Selbstverständlich hey. <lacht> ja, habe ich das. Also, auf jeden Fall hat es heute Nacht geregnet in Strömen. Also, ich bin sogar mehrmals aufgewacht, weil das so auf unser Kusteldach geprasselt hat. Also Aber jetzt ist, äh, es regnet es nicht und wir hoffen, dass es jetzt auch so bleibt. Ja, ich habe schon gehadert, weil wir die Fähre für morgen gebucht haben. Dann denken wir, da hätten wir heute fahren können. Aber jetzt haben wir gerade erfahren von einem Mitkämpfer, der hier gestanden hat, dass er heute gebucht hat und die Fähre ist ausgefallen. Ja, eben. Also. Und morgen ist glaube ich besser Wetter. Also, und jetzt müssen wir los, Ossi kommen. Wir gehen jetzt los. Wir schauen, vielleicht kriegen wir dann treu für die Ossi. Ja, ich habe immer noch keinen. Mal schauen, ob wir einen ja. Okay, also. Also auf gehen geht's, jetzt wir melden uns dann wieder und zeigen euch ein bisschen was. Ja, mal schauen, ob es was zu zeigen gibt. Genau. Also die Demokratie lebt hier, sie, ja? Natürlich. Wir sind ja auch hier immer. Schon wieder Demonstration. Wir sind ja auch hier immer guter Staat. Aber, aber ich weiß nicht, für was sie demonstrieren. Nö, nicht. Ich kann, kann die Fahne nicht identifizieren. Nö, ja. und norwegisch können wir halt leider nicht. Ja, und wir sind auch neutral, also wir sind ja hier auf unserem Kanal immer politisch neutral. Meistens. Aber Oft. ich denke, so zwischen den Zeilen kriegt man es mit. Ja, und äh, wir sind ja auch auf der Suche nach einem Troll und nach einem Pullover äh, für die Usi. Und jetzt hier sind wir vom Rathaus von Christian Sand. Mhm. Also. Sehr nettes Städtchen, lohnt sich auch mal reinzugehen, nicht nur auf die Fähre zu springen. Ja, deshalb sind wir ja jetzt rein, dass man nicht nur an- und abfahren. Ja. Und da sind die Demonstranten. <lacht> und da steht die Polizei. So, jetzt weiß ich auch, für was sie demonstrieren. Ah, und für was? Für den Iran, für die Freiheit der Frauen im Iran. Also, da muss ich sagen, super. Sollten wir doch, eigentlich doch. mit demonstrieren? International, aber international. Ja, aber wir gehen lieber weiter. Wir haben andere Sachen müssen beschäftigt. Die machen das schon, in Norwegen. Nicht nur die. Das ja du die machen das. Ja. Und, hast du alles fotografiert? Ja, ein bisschen. Jetzt auf jeden Fall in der Shoppingstraße, die mmh, genau. genau. Schaut ähnlich aus, Ferro Moda, also ähnlich wie in Deutschland. Oh ja, ist überall gleich. <lacht> Gibt es nichts anderes hier. Ja, mal Beispiel schauen, aber auch. hier einen Norweger pulli kriegen. Wie du oft sagst du das denn jetzt noch? Da <lacht> ja, ist mir ja ziemlich am Ziel. Ah ja, <lacht> wahrscheinlich muss ich ihn mir daheim bestellen. Ich glaube, die Uhr ist bündig geworden. Ich habe gleich so viel, dass sie mir gar nicht mehr in, ja, oh, hoppala, in die Hand passen. Und hier steht alles drauf, wo wir waren. Oslo, Bergen, Stavanger, Geiranger, Trondheim. Drümse waren wir nicht, aber Nordkap waren wir wieder. Und Oslo sind wir eigentlich auch, haben wir nur kurz übernachtet. Drin waren wir auch nicht. Also, das heißt, Aber wir müssen noch mal nach Norwegen dann. <lacht> haben wir noch diskutiert, ob wir fahren oder nicht. Dann sind wir okay. stattdessen nach Finnland gefahren. Eben, wir haben halt eine andere Richtung eingeschlagen und sind nicht mehr hinkommen ab. Wer weiß, ich habe ja auch noch keine Elch gesehen. Doch, hier sind auch Elche. Wo? Da stehen sie rum. Ja, echt beiden, in echt. Und also das heißt, wir müssen noch mal nach Norwegen, denn Nordlichter da habe ich auch keine gehabt. Nee, Nordlichter haben wir nicht gehabt. Mhm. Da ist ein Elch. <lacht> So. Und jetzt haben wir noch einen Norweger Pullover gefunden für die Ossi. Aber nicht richtig. Das ist nicht richtig, nee. Die Ossi will den nicht. Nein. Warum will sie nicht? Made in China. Nee, wir haben keinen Norweger Pullover, der in China gemacht ist. Nö, ja. <lacht> ist eh nicht so ganz richtig, aber kommt schon ja. sehr nahe. Ja, der hat gut ausgeschaut, dass ich. Ja, aber will ne? Da, da bin ich eigen. Aus China wollen wir keinen. <lacht> Nein. <lacht> Und noch mal Für Mann was ich aber, sie aber nicht. Nee, irgendwie sind die so total unförmig. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich, ich lasse es mit meiner Pulli. <lacht> Ist halt so. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Und genau. ich bin jetzt nicht so überzeugt. Also lass es. Ja. ja, Christian Sand ist nicht nur faire Fahrt. Nein, ist ein ganz nettes Städtchen. Das wurde übrigens vom Christian der, also vom König Christian IV. 1600 Ungrad ähm, gebaut. Also gegründet, gegründet, ja. gegründet. Und eben das Christ, die Christian Sand ist eigentlich bekannt, weil er da die Straßen alle im Quadrat hat. Ähm, Quadraturen nennt man das. Ja, das heißt, bis heute noch Quadraturen, also anlegen lassen. Und da sind wir ja jetzt durchspaziert und das ist eigentlich ganz nett anzuschauen. Ja, ist halt eine Stadt. Ja, was man auch sagen muss: die Norweger gehen sehr gern essen. Das haben wir in, wie heißt schon mal festgestellt am Hafen? Thomberg. Tom mhm. Da haben wir ja schon am Hafen oder festgestellt: Tönberg oder ja, so. ja, Dass ja. da ein Lokal nach dem anderen ist. Das ist auch hier so. Also hier gibt es mehr Lokale als bei uns in Deutschland. Das Gefühl habe ich auch. ja. ja die Aha. gehen sehr gern essen, die Norweger. Und man muss auch eins sagen, es ist ein blitzblank sauberes äh, Volk. Ja? Denn hier ja. liegt bei Weiden weniger Papier und nichts. Abfall rum als bei uns. Hier liegt eigentlich gar nichts rum. Hier ja, nichts rum. Egal, ja. wir sind ja jetzt so viele Kilometer durch Norwegen gefahren. Ne, und null, auch jetzt durchlaufen null. durch die. Und ja, und ja, wir waren ja auch in einige Städte. Also das ist uns richtig aufgefallen, wie sauber und ordentlich hier alles ist. Ja, und Maut gibt es auch, aber dazu sagen wir dann was ja, in unserem ja. Schlussstatement. Also auf jeden Fall, es hat sich jetzt, es, heute Nacht hat es ja geregnet, also das war irre. Die, wir haben uns dann sogar sagen lassen, dass die Fährverbindung äh, abgebrochen wurde, also dass da keine Fähre heute gefahren ist, weil es so gestürmt hat. Und jetzt ist es richtig angenehm, also 13 Grad und Windstill, mhm. ja, mhm. richtig angenehm. Und morgen wird es noch schöner, aber am Morgen fahren wir unwiderruflich zurück. Ja, wir haben die Fähre für morgen schon gebucht. Und was bezahlt ist, das wird auch ausnutzen. <lacht> auf jeden Fall ist das hier nochmal ein schöner Tag und ein schöner Abschluss von unserer Norwegen-Tour. Hm? Würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Ja. Und ein Treu haben wir auch noch gekriegt. mehr wie genug. Denn wenn der <lacht> Helle mal einkauft, dann kauft er ein. Die muss jetzt bezahlt. <lacht> <lacht> wie wird jetzt mein Enkel sagen? Nimm doch einfach die Karte, Oma. <lacht> Deutsche bekleidet ja immer eine Charaktereigenschaft. Und die ist... Ich nicht, was du meinst. Pünktlichkeit. <lacht> aber nicht alle, aber Helle besonders. Ja, überpünktlich. Ja, mehr wie pünktlich. Jetzt stehen wir nämlich, glaube ich, hier vier Stunden, gell? Nein, drei. Ah, okay, habe ich mal wieder übertrieben. Es, es ist 11.49 Uhr und um 15.45 Uhr geht unsere Fähre. <lacht> Aber das macht nichts. Wir sind ganz vorne dabei und es ist ja alles erledigt. Denn sorgt es, einkaufen konnte man nicht mehr, weil die Läden alle geschlossen haben. Und äh, was machen wir jetzt, wenn wir am Pferdehafen stehen in Norwegen? Und was gibt es am besten noch landestypisch zu essen? Ganz einfach, Nürnbergerle. 300 Weckler, jeder, der, der schon mal in Nürnberg war, der weiß, was 300 Weckler sind, ja? <lacht> das schleppen wir jetzt unsere ganze Urlaubsreise durch und jetzt will er sie noch essen. Jetzt, kurz bevor wir ausreisen und nach Dänemark fahren, weil wir dafür nach Dänemark, glaube ich, kein fahren, einführen, ja? Äh, weiß ich zwar nicht, aber wenn, dann hätte man sie ja sowieso schon bei die der Herreise geschm geschmuggelt. Die haben wir <lacht> ja von, von Deutschland nach Norwegen gebracht, haben es bis zum Nordkap gefahren und jetzt werden sie gegessen. <lacht> <lacht> <lacht> Reine Weckle, ja. <lacht> mhm. Reine Wegle. Richtig wie in einem Das schmeckt. <lacht> naja, jeder wie uns mag, oder? <lacht> Das war kein Wasserfall, was ihr mal gesehen habt. Das war unser Abschied aus Norwegen. Ja, und es war einfach ganz toll. Es ist eigentlich schade, dass wir jetzt schon wieder nach Hause gehen müssen. Aber so ist es halt. Man hat nicht die unendliche Zeit. Ja, ich recht. Jetzt, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Bei schönem Wetter verabschieden sie uns. Ich glaube, die wollen, dass wir wieder kommen. Ja, also jederzeit gerne wieder. Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Das war ein Nein. tolles Erlebnis. Ja. Und, und wir, wir haben sehr viel gesehen. Auf jeden Fall, ja. Und es ist ein, absolut eine Reise wert, dieses Land. Das können wir nur so bestätigen. Ja, und <lacht> alles zu unserem Video, wie es uns gegangen ist, was Bautgebühren und sowas, da machen wir natürlich eine Zusammenfassung. Ja. Es dauert noch ein bisschen, weil wir machen erst noch die restlichen Filme. Ja, es dauert alles seine Zeit. Und wir ja. zu Hause ankommen. <lacht> genau, alles Aber Revue passieren lassen, ja. alles erstmal verarbeiten. So viele Eindrücke ist einfach. Schön. Aber wenn <lacht> nichts Außergewöhnliches passiert, melden wir uns dann erst wieder, wenn wir die Filme fertig gestritten haben, beziehungsweise mit der Zusammenfassung. Ja, genau. Und jetzt wollen wir uns noch verabschieden, oder? Hast ja. du noch was zu sagen? Nö, hab nichts zu sagen, nein, ist einfach herrlich Sie hat normal schon was zu sagen, aber hier in dem Video <lacht> nichts mehr zu sagen. Du musst schon präzise bleiben, <lacht> ja? Oh, okay. Sonst, sonst heißt es wieder, du hast nichts zu sagen, ja? Du hast hat ja sehr viel zu sagen, ja? <lacht> ja, ja. <lacht> Und äh, wir verabschieden uns, wir bedanken uns erst einmal für, dafür, dass auch so viele Leute uns da regelmäßig zugeschaut haben. Es hat uns sehr gefreut, auch die vielen netten Kommentare, die wir gekriegt haben. Ja. Und wenn es euch wieder gefallen hat, Lasst uns wieder einen Daumen da. Wir verabschieden uns aus Norwegen und melden uns aus Deutschland wieder. Ja genau, so machen wir das. Ciao. Tschüss. <lacht>